Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial auf Marbacher TV. Dieses Jahr habe ich mir wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Letztes Jahr war ich ja mit Nicoletta unterwegs und habe im Namen des Weihnachtsmanns Geschenke ausgetragen. Aber dabei habe ich mich leider ein bisschen verkühlt, weil da oben in den Wolken, so schnell wie die Nicoletta mich da raufgezogen hat und dann wir durch die Wolken gesaust sind, Oh, ich sage es, es war zu kalt. ich bin dann wochenlang im Bett gelegen mit Schnupfen und Husten. Deswegen habe ich diesmal den Weihnachtsmann absagen müssen. Aber ich habe was anderes für euch diesmal. Und zwar, ich werde euch für die großen und die kleinen Mabacher-TV-Fans Geschichten vorlesen. Und zwar Weihnachtsgeschichten. Jeden Adventssonntag um 18 Uhr werde ich eine kleine Geschichte vorlesen, und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Ich möchte an dieser Stelle dem Buchladen Gunterbuch danken, die mir dabei geholfen hat, gute Geschichten zu finden, und die haben eine Idee so gut gefunden, dass sie mich eingeladen haben, hier in ihrem Laden die Videos aufzuzeichnen. Das heißt, wir werden uns jetzt jeden Sonntag sehen, um 18 Uhr, mit einer neuen Geschichte zu Weihnachten. Also, wir sehen uns bald. Bis Sonntag. Baba.